Ja, also wir haben uns gedacht, ähm, äh, ja, die letzten Tage waren ein bisschen alarmierend, wenn man so die Nachrichten schaut, wenn man so ein bisschen äh, Obacht gibt, was da momentan auf der Welt passiert. Und jetzt nicht nur auch ähm, anhand Nachrichten, äh, die man jetzt im Fernsehen sieht, sondern man hat auch den einen oder anderen Bekannten, äh, der in der Ukraine lebt oder der Familie in der Ukraine hat. Und da sieht man halt, was da momentan los ist und äh, ich habe gesagt, wir können eigentlich im Moment nicht ähm, ähm, so gut wie es uns geht. Im Goldenen Käfig sitzen und jammern. Es funktioniert nicht, deswegen habe ich gesagt, wir müssen irgendwo unseren Teil dazu beitragen, die Situation zumindest für manche Einzelschicksale teilweise zu verbessern. Ein zu erleichtern das Ganze, ja. Und ähm, der, der Standardweg, jetzt irgendwo herzugehen und zu sagen, ja, ich schicke jetzt da einfach irgendwo 50 Euro hin, ist vielleicht für viele ein bisschen unzufriedenstellend oder unbefriedigend und wäre es für mich auch, auch verständnishalber, weil man halt nicht weiß, wo geht denn das Geld hin, wo, wo, ähm, wem wird denn damit geholfen und so weiter und so fort und deswegen wäre es eigentlich angebracht, äh, speziell aus, aus unserer Situation, vielleicht da ein bisschen mehr als ähm, jetzt nur Geld zu investieren, sondern auch ein bisschen Zeit mitzubringen und vielleicht auch ähm, so mitzuzeigen, dass man da schon, dass das eigentlich eine Kleinigkeit ist gegenüber dessen, was gegenüber dem, was manche Menschen da im Moment durchmachen. Und deswegen haben wir gesagt, wir ähm, engagieren jetzt mal zwei, drei Sprinter, ähm, da wo viel reingeht. Und äh, ich habe selber meinen eigenen Sprinter und ähm, dann. Äh, Je nachdem, wie viel das wir zusammenkriegen, ähm, laden wir die Sprinter voll mit allen möglichen Sachen. Ja, auf jeden Fall Lebensmittel, ganz klar. Konserven, Wasser, Wasser ist ganz wichtig, hat man schon gehört. Medikamente, Ibuprofen, solche Sachen. Schlafsäcke sind gefragt, Decken, Regenjacken haben wir schon gelesen. Windeln. Windeln, richtig Windeln, sowohl für Erwachsene als auch für Babys. Mit den Klamotten, -Spielzeug ist schon einiges gesammelt worden, aber jetzt das wirklich Wichtige noch. Und wir wollen schauen, dass es da hingebracht wird, wo es wirklich wichtig ist. Und wir wollen uns das selber vergewissern und das selber in nehmen. Zumindest, genau. dass man einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Ja. Und wir werden das an die slowakisch-ukrainische Grenze bringen. Wir werden da ein Video machen, damit jeder nachvollziehen kann, zum einen, was man da für unabhängige Eindrücke sammeln, unabhängig für irgendwelche Nachrichten, sondern was man da selber erlebt. Das ist mir auch ganz wichtig. Natürlich, man soll jetzt nicht irgendwie Verschwörungstheoretiker sein oder so, aber man muss natürlich auch immer wieder mal schauen, ist denn das Wirklich so, wie es auch in die Nachrichten kommt und ich denke, das kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man da selber mal an die Grenze hinfährt und schaut, inwiefern wirklich da Kriegsflüchtlinge sind, die, die unbedingt Hilfe benötigen. Und was man so sieht, sind es ja auch jetzt keine Wirtschaftsflüchtlinge, die sagen, wir wollen da in Deutschland bleiben oder wir wollen nach Deutschland, wenn wir da kriegen wir alles, sondern die sagen ja eigentlich, wir wollen zumindest jetzt einmal ausharren, bis dass man wieder... Sicher zu Hause leben können, was irgendwie verständlich ist. Das ist auch ein großer Unterschied meiner Meinung nach. Und deswegen ist es auch ein Anliegen. Und ähm, wir werden jetzt da an die, an die äh, slowakisch-ukrainische Grenze fahren. Ich werde jetzt da, ähm, ich habe da schon ein, zwei Kontakte, die da ähm, äh, Hilfsgüter verteilen. Und da werden wir so viel wie möglich aus Eigeninitiative machen und äh, die Artikel und, und, und Hilfsgüter dort verteilen. Und da eben das in einem Video mit begleiten, dass man ein bisschen einen Eindruck hat, zum einen wo es hinkommt und wie es da wirklich im Moment ist und wie die Eindrücke sind von den Menschen, die da auf der Flucht sind. Und dann glaube ich, fällt einem das auch umso leichter. So und deswegen haben wir auch ein Spendenkonto, jetzt eröffnet über Paypal, der Link ist unten in der Beschreibung. Da sieht man, wie viel Geld ist schon reingekommen und vor allem auch wer hat was gespendet, das kann man auch ausblenden, glaube ich. Ich habe jetzt einmal, also wir haben jetzt einmal 500 Euro in den Pott geschmissen. Ich denke, das ist ein Mindestbeitrag, den, den, den wir jetzt leisten können. Uns geht es mittlerweile nicht mehr schlecht, uns geht es ganz gut, das Geschäft läuft gut und, und umso mehr muss man auch mal dann zurückgeben. Ähm, und da muss man jetzt nicht 500 Euro und auch nicht 100 Euro, aber kleine Beträge machen natürlich auch ähm, den Wurstsalat, sage ich immer. Jede Eurozeit denke ich mal, wirklich, wenn es noch was Kleines <lacht> ist. aber bekanntlich auch klein viel macht Mist und dann kommt doch bestimmt wieder mehr zusammen. Ja Und zum Beispiel jetzt hat sich auch die Raiffeisenbank hat sich beteiligt, ähm, die Raiffeisenbank Vilshofen. Äh, dann einmal ein Dankeschön an Tobi Anzenberger. Vielen Dank. Und ähm, ich hoffe, dass noch viele äh, Partner von uns da, äh, größere Geschäftspartner da bereit sind, ein bisschen was ähm, zum geben. Und ich denke, das ist für keinen von uns Problem und wenn man vor allem dann auch sieht, dass es wirklich äh, da richtig ankommt. So, das Ganze ist zeitlich ein bisschen begrenzt, weil ich denke, das muss zum einen so schnell wie möglich gehen, zum anderen bin ich ab 10. März in Spanien arbeiten und ähm, deswegen haben wir das jetzt einmal so geplant, dass wir die Spendenaktion bis Sonntag machen, heute ist Mittwoch, Mittwoch ja. ähm, und wir eigentlich am Samstag das einkaufen wollen und am Sonntag da schon losfahren wollen. Ähm, weil das ja so schnell wie möglich da hingehört. Und deswegen sind wir jetzt da drauf und dran. Ich bin seit halb sechs Uhr morgens jetzt am Organisieren und Planen. Äh, sind jetzt noch am Sprint organisieren. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel äh, Geld kriegen wir jetzt zusammen, wie viel Platz brauchen wir tatsächlich. Wir werden jeden Euro ausnutzen, plus das, was wir selber oben drauf legt haben. Und ja, ich denke, das ist so, äh, so eine Kleinigkeit einfach, nicht? die wo man zurückgibt. Und äh, ich denke, da sind viele Menschen, die da absolut Hilfe brauchen. Und, äh, ich hoffe, ihr setzt das auch so. Und ähm, ja, das ist mein Teil, den ich irgendwo zurückgebe und, und hoffe, dass das gut ankommt. Genau. Was vielleicht noch wichtig war oder gut war, wenn jemand von euch sagt, Mensch, mir finden die Aktion super, was es macht. Und ich habe zufällig einen Sprinter oder irgend so ein Großfahrzeug Fahrzeug da <lacht> und ich hätte ein wenig Zeit. Vielleicht mag sich der ein oder andere uns anschließen, einfach uns mal kontaktieren, dass man einfach schaut, okay, was kommt zusammen, wie viel kann man wirklich einkaufen und wenn uns der Platz ausgeht, dass wir vielleicht wirklich noch den einen oder anderen Mann mit Fahrzeug oder Frau, um Dank, hätten, die hätten, wo sie uns anschließen und damit runterfahren. Genau, das, das okay. ist auch noch äh, auf jeden Fall gut zum sagen. Wenn jemand einen Sprinter hat, T5-Bus, äh, irgendwas dieser Art und Weise, egal welches, welche Kasten, Wägen äh, und ein bisschen ein, zwei Tage Zeit hat, dann wäre es echt cool, wenn man sich da anschließt und mir da ein bisschen was rüberliefern können. Die Hilfsorganisationen freuen sich, die werden dadurch ein bisschen entlastet und die Bedürftigen natürlich auch. In dem Sinne soll es das gewesen sein. Spenden liegt unten in der äh, Beschreibung. Wie gesagt, man sieht, wie viel das da schon drin ist. Es ist nicht, nicht, äh, wird nicht versteckt. Es wird auch öffentlich dann von mir im nächsten Video dann gezeigt, wie viel wird eingekauft, Das nicht jetzt irgendeiner meint, der Meindl will sich jetzt da bereichern. und Um das will. im Gegenteil, ähm, äh, wir wollen einen Teil dazu beitragen und nicht nur uns bereichern. Das ist auch ganz wichtig dazu zu sagen. Äh, wir investieren die Zeit gerne. Ähm, die müssen wir uns nehmen und äh, wir wären froh wenn das bei uns auch jemand machen wird. Also, Richtig. bedanken wir uns fürs Zuschauen und hoffen natürlich auf viele Unterstützer und äh, wir sehen uns dann in dem Video, wenn wir Richtung Ukraine fahren. Danke, bis bald, ciao. Tschüss, bis euch.